Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno, Auf fast 3000 Meter sind wir. Andrea Mayer. Wir sind auf der Diavolezza. Thomas, wo hast du Ja, Es gibt für die Sage der Tüfelin der Diavolezza, Aber vor allem ist es das Ziel der zweiten Etappe, der Bernina-Umrundung oder fast Fastumrundung, wo man in fünf Etappen machen kann. Wir fahren nach Bernina Diabolezza. Im Hintergrund sehen wir den Morteratschgletscher. Die ersten Wanderer stehen schon bereit. Der Luxus lässt nicht auf sich warten. Ein Förderband bringt die Wanderer zu der Talstation der Bergbahn. Thomas, okay. jetzt hast du dich vorher früh am Morgen schon empört. Warum denn? <lacht> Nein, nein, ich verstehe, dass die Wanderer auf über 2000 m sicher schonen und Kraft sparen und darum aufs Förderband stehen zur um Talstation erreichen. <lacht> Wir sind auf fast 3000 m oben. Die Sicht auf den Piz Balü über die Bella Vista bis zum Piz Bernina und den Gletscher ist atemberaubend. Das Wandergebiet hier oben auf der Diabolezza genauso. Man wird hier gerade bleiben, trotz der schauerlichen Sage von Tiefeln, der Tiefelin, der Diabolezza, wo so einige Berggänger es so sehr blendet haben, dass sie von ihrer Tour nie mehr zurückkommen sollen. Unser Ziel ist heute allerdings noch ein Wir fahren auf die Mittelstation Pizgurvatsch von der Seilbahn aus, sieht man auf den Silvaplanersee und auf eine einladende Bergkulisse. Auch wenn wir heute das schönste Herbstwetter haben, befasst man sich auf der Mittelstation offenbar bereits mit dem Winter. Wir starten unsere Panoramawanderung, im Blick immer das türkisblau Blau von der Oberengadiner Seelandschaft. Die Bänke haben wir nicht mehr so viel, das war wahrscheinlich das Letzte, dafür laufen wir aber auf dem Panoramaweg und sehen ganz viele. Ja, einen wunderschönen ein wunderschöner Blick auf Silberplanensee und den Silsersee. Und den Julior <lacht> Es hat schon berühmte Philosophen gegeben, die sich von dieser Landschaft inspirieren lassen. Friedrich Nietzsche zum Beispiel hat gesagt, die Landschaft sei eine Perla perlissima, die Perle der Perlen. In dieser Umgebung hat er besonders viel Ruhe und Konzentration gefunden. Und Thomas und mir geht es ähnlich. Wir haben gar nicht das Bedürfnis, uns gross zu unterhalten, sondern wir wollen vor allem die Landschaft geniessen. Unser Blick zieht es immer wieder raus und gegen den Schluss werden wir sogar noch kreativ. Langsam kommen wir wieder an die Waldgrenzen Mehr und mehr schmückt man das auch. Hey, das ist die reinste aller Es schmeckt ja so fein. Der Waldduft, ja. ja. Einer meiner Lieblingsgerüche. Andra, ich stehen wir hier von der Alp Brasuren. Du hast mir schon heute Morgen gesagt, wenn wir bei dieser Alp sind, musst du mir eine Geschichte erzählen. Genau, ich habe mich recherchiert und gelesen, dass die berühmte Schriftstellerin Donna Leon, dass die da oben immer ein Kilo Butter und zwei Kilo Käse kauft, pro Jahr. Und dann das wieder zu sich abholt. Das machst äh, du jetzt auch? <lacht> ich habe es noch nicht vor, ich habe vor allem keinen Kühlschrank <lacht> da. Ich weiß nicht, wie ich es runter transportiere, aber vielleicht machst du das ja. <lacht> Zils Maria steigen wir auf den Bus. Nach einer Übernachtung fahren wir am nächsten Tag nochmals zur Haltestelle Bernina Diavolezza. Dasmal Diesmal geht es aber auf die andere Seite. Unser Ziel heute ist der Alpenpass vor Glapigia. Hier oben braucht es Trittsicherheit und Schwindelfreiheit. Die Wege sind aber gut gesichert. Steil. Steil ein bisschen ausgesetzt, aber gut. Hier oben wird wird man belohnt mit einer einsamen Hochebene belohnt. Auch wenn man in dieser Kraterlandschaft nichts mehr erwartet, erleben wir noch eine kleine Überraschung. Thomas hat jetzt, so aufmerksam wie er ist, eine ganz spannende Beobachtung gemacht. Sag mal, was ein, war das? Ein einziger Büschel Gras hier in einer Landschaft von Stein und Gröll. Da ist er. Ein Wunder. Das ist wirklich lustig. Es ist ja kein Vater Morgana, aber das Ganze erinnert daran, dass sich in unseren Augen ein namenloser See spiegelt. Wie gemalt zeigt sich der uns in der Landschaft da oben. 38. Steine sehe ich, Böcke oh, sind Es geht in der Durapi Richtung Val Langouard, vorbei am Lee Languard. Einen schönen Abschluss, auch ohne Sprung ins kalte Wasser. Geschafft. <lacht> jetzt auf das liegen. Wir können immer entscheiden, <lacht> zu laufen. Das darfst du darfst gerne. Ich freue mich jetzt auf das Essel. Ja, das ist gut. Komm mit. Hallo. Okay. Okay.